Leute, ich bin's Conny und heute spiele ich das neue Mining Simulator 2 Update. Mit dabei ist Victor, der mir gleich ein paar der neuen Pets zeigen wird. Ich kaufe mir den neuen Season 2 Season Pass mehrfach durch und hätte am Ende noch das Mystery Egg. Viel Spaß mit dem Video. Hier, das ist der neue Mystery Egg V2 Secret. Das ist der. Der ist normal, der ist nicht mal shiny und hat 15.000 Stärke. Das ist mein stärkstes Pet, momentan. Das ist mein also, und lässt sich mal Level 20. Nein. Pet. Anton, weißt du, warum das nicht dein Pest ist? Warum? Weil das hier ist dein Pet. Der Lord Shock. Was will ich damit? Was ist nicht, Digga? Du wolltest den doch haben. Ja, gib her. Nö, ich will jetzt was. Nee, nee, ich nehme jetzt nichts. Nein, du gibst mir jetzt was. Dafür. Nee, mm, Uh. Du kriegst von mir zwei Drachen. Also, Victor. Ich will OP-Pads. Sofort. Ah, du kriegst einen glühenden Phönix. Ah, ist schon ziemlich kacke, Anton. Ich will einen OP-Pads, habe ich gesagt. dann nicht. Kein Deal. Also, ich lass mich doch nicht okay, von dir ausnehmen. Okay, ich, ich, mach's, ich mach's für einen glühenden Phönix. Ich wollte schon sagen. Du bist, Anton. Ein glühender Phönix, hallo. Ich habe übrigens den Skin hier. Der ist cool. Grüner Phoenix? Ich hab verstanden, du machst das für nix. Achso, nein, für Grüner Phoenix. <lacht> Warte, und zwei Drachen. Die <lacht> Phoenix und Phoenix klingt aber auch ziemlich gleich Ich muss mir erstmal das Update angucken Viel von dem Update wird es ja nicht geben Weil an sich ist es ja nur Doch du musst 200 Season 2 Crates öffnen, Anton, das ist voll Bock Ja, yeah, das ist skin. voll Bock Und Treasure Hunt Das ist voll Bock, <lacht> das ist voll Bock. Hab ich schon. Okay, ich gucke mir jetzt mal den Season 2 Pass an Ah, da steht schon so überspringen, es lächelt mich schon an Aha, okay. Aber diesmal bist du vorbereitet, Anton Diesmal wirst du nicht alles einzeln überspringen Aber es hat mich angelächelt Okay, was muss man machen? Chromit sammeln, das ist nicht viel Diamant sammeln ist auch nicht viel Epic-Session ist auch nicht schwer. Also diese Aufgaben, die Daily sind nicht schwer. Die Weekly sind auch nicht schwer. Daily also nee, die waren easy. Die habe ich innerhalb von, na ich glaube, 20 Minuten geschafft. Ja, Schmal. das kriegt man ja alles easy hin. Mhm. Aber, okay, was gibt es denn hier im Pass? Hier gibt es das Season-2-Eck. Ist das Season-2-Eck gut? Also lohnt sich das... Season 2 Eck. Ja, Und ne, ich sehe halt nicht, ob der Exotic Exarium gut ist. Shattered Soul. Doch, doch, doch, die sind gut. Die sind gut tatsächlich. Also ich kann die dir nochmal ganz kurz zeigen. Okay, kaufen, kaufen, kaufen. Meins, also ich zeig, sagt ich es zeig gut. Ich zeig dir. Nein, Victor sagt es gut, ich kaufe jetzt. Ich zeig dir die. Ich kaufe jetzt! zeig dir die! Mann! Ich habe ja, okay kaufen, aber ich zeig dir. Nein, du zeigst mir gar nichts, ich kaufe jetzt alles. Das ist jetzt alles meins. Mann! Beanspruchen, beanspruchen. Den Rest brauche ich nicht. Erstmal Restart-Pass. So. Erstmal nicht claimen, nur äh, Reset-Pass machen. Okay, die Shattered Soul ist schlecht. Du hast mich angelogen, Victor. Gut ist für mich über 10.000. Hä? Shattered Soul ist gut. Der Exotica Hexarium ist kacke. Der Shadow Soul hat 6.800 in Stufe 1 oder 0. Der ist besser als ein, äh, wie nennt das nochmal? Äh, uh, Haunted Soul. Der ist ja. auf dem Level wie ein Mighty Flamingo. Ist mir vollkommen egal. Nee, nee, nee, der ist sogar besser. Stimmt, der ist sogar besser als ein Almighty Flamingo. Nein? Ein Almighty Flamingo. Achso, ein Shiny Almighty Flamingo, ja. Ja, natürlich. Also, mein Qualitätsstandard ist der Shiny Almighty Flamingo Stufe 20. Ja. Und okay. wenn du in der Stufe 20 diesen komischen anderen Shiny machst, hast du ein besseres Pet. Ich hau mir jetzt erstmal einen Glücksboost rein. Ich hab sogar noch Boosts drin. Nee. Egal, ich hau mir trotzdem Glücksboost rein. Ein super boost wie, Nein. Doch. Und ein paar Lack boosts damit die mir auf gar keinen Fall ausgehen. Und dann machen wir jetzt mal ein Season Pass 2 Opening. Von unten nach oben. omega Lack boost nehme ich. Und Season 2 Eck. Gönn. Gönn. Gönn. Ein Legendary. Das ist ziemlich groß, der Lord Shock. Das hast du hast den Secret bekommen. Aus dem ersten Hedge. Was? Hä? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja. Aus dem ersten Edge So ein Müll langtonnen. gibst du mir also. Was man aus dem ersten Eck zieht? Peinlich. Ich will es jetzt zurück haben. Nein. Nee, ihn <lacht> nee, gibst mir zurück. Du gibst jetzt den Lord Shock zurück. Du ja, gehst jetzt sofort die Welt, in den sind zurück. leider deaktiviert. Ich bin ah! nur beschäftigt, Victor. Okay, öffnen wir mal mein St Oh, da ist Müll drin. Ist aber ein bisschen laut. Ich mach mal ein bisschen leiser. Du spielst auch mit Film beim Volume, Digga. Man kann doch übertreiben. Du kannst doch übertreiben. Ja, okay, ich mach leiser. Nee, warte, das kann nicht daran liegen. Sondern Roblox hat sich mal wieder zu laut gestellt. Alles ist richtig. Wenn Roblox sich neu installiert, ist, ist es nicht Deck leiser bei 3. Windows. Okay, jetzt aber. Bitte. Ich steh Logic immer auf 9. Nein. Uh, okay. Es geht auch eine neue Rarität. Vielleicht kriegst du die ja. Die ist ja auch höher als äh, Secret. Season 2 Crate. 30 Stück? Okay. Gucken wir uns ja, mal du an. kriegst durch eine Season-Pass, glaube ich, fast 100, wenn nicht sogar mehr. Okay, dann gucken wir mal hier rein. Was geht? Was geht, geht CCT-Busch? Ich habe keine Ahnung, was geht, aber ich möchte jetzt mal das Pet ziehen, das Victor hat. Aber in Shiny direkt. Ah, nur Müll. Wie wär's, Victor? Das ist das hier. Wie das Victor? Du hast mein Pet gescampt. Ich habe dir gar nichts gescampt, ja? Du schuldest mir sogar noch Pets. Wie schuld ihr Pets? Ja, du schuldest mir Pets, ganz einfach. So läuft der Hase. Leute, einzeln Chat, falls äh, Anton mir Pets schuldet. Hä, hey, erinnerst du dich nicht an früher? Ja, an früher. Ich hab dir den dafür Delight halt für Trio entscheidy gemacht. Level 20. Den hab ich gekauft. Nee, den hab ich auch gekauft. Du hast einen geholt. Ich habe drei geholt. Ja, und ich habe den Shiny und Level 20 gemacht. <lacht> nee, ich habe den Shiny gemacht und du hast ihn dann wieder von mir gescampt und Level 20 gemacht. Ja, nee, ich habe den Shiny gemacht. Du hast. Ne, ich habe ihn. Ich habe ein Videobeweis. Du, du hast den von mir dann nachbekommen, um ihn Level 20 collection zu machen. Genommen, dann hast du ihn mir machen. wiedergegeben. Leute, schreibt in den Chat, wenn ihr euch Ach, erinnert. Schreibt oh. mal, ich erinnere. Bruh. So, jetzt das, ich den die Jams Ich hab einen in den Chat, falls ihr euch erinnert, Leute. Ja. Anhand des Cracks kannst du sehen, was die Seltenheit ist. Ja, ich weiß. Und es ist alles nur Müll, was hier rauskommt. Alles nur Müll. Ja, was soll ich machen? Ich meine, hier kommt auch schon wieder nur Müll raus. Aber ich krieg jetzt Müll. Äh. Uh. Okay. Ja, wir gucken mal nach, was wir. Warte, Anton, einen Anto, ein Bizarre musst du mir geben. Einen, Anton. Warum? Ich will den Shiny machen für Collection. Ah, der ist so bad, Alter. Den kannst du sofort haben. Dann. Der ist echt Kacke. Der ist echt Kacke. Also Victor, den kriegst du sofort. Das kommt mir nicht ins Inventar. Oh nein, die Cutes Butterflies sind alle in meinem Inventar. Du <lacht> auch ein paar Butterflies von mir. Was ist ein Wesp. Woher habe ich denn Wesp? Bizaminien? Warte, bin ich dumm? Oh, warte, nee, den habe ich schon. Ich meine, Ich meinte ein anderes. Ich meinte den Biohazard, das tut mir leid, vergiss es. Okay. Hier, Woher kommt Antrag. der Vesp? Äh, Achievement. Ach so. Äh, ja doch, Achievement. Warte, ich schau kurz nach, welcher der war. Das war der, das war der für 5 Milliarden Blöcke. Okay. So, dann gehe Aber ich hast wieder... 7,6 Milliarden Blöcke abgebaut, Anton? Wie ist das passiert? Oh, easy. Einfach ein bisschen bauen. Ah. So. Ich spiele jetzt nie wieder wegen dir. Ich Meinst so, du, du hast mich gescampt. So, das nächste Pad ist wieder Müll. Uh. So, und das war der Season Pass. Den fand ich ziemlich schlecht. Den würde ich mal einmal restarten. Oder und ein Undock All. Komm. Jetzt aber mal was Gutes, oder? Würdest du ihn auch Hashtag bewerten? Nee, Hashtag bewerten ist nicht so mein Ding. Aber jetzt gib mir mal, mal was super Overpoweredes in Shiny. Nö, <lacht> wie wär's mit Nice? Ich will einfach nur das beste Pad, das es gibt, in Shiny ziehen. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt, oder? Ich meine, ich habe den Mining-Simulator-Machern hat... schon so viele Robux gegeben. Ich habe den praktischen Haus finanziert. <lacht> ja, die neue Rarität, die kann man sich schon gönnen. Es gibt ja neue Rarität, Anton. Ist mir egal. Oh, die kann man sich doch gönnen. Und? Ah, Müll. Okay. Aber es gibt keine Breaths mehr, Anton. Ja, die Bros waren auch ein richtiger Bro moment Es gibt irgendwelche, keine Ahnung, was sind das für das sind Butterfleisch, Brass. Das sind auch absolute Bros Nee, die Breaths waren besser. Hast du noch ein in deinem Inventar? Die Breaths waren stärker als diese Müllpads. Echt? Ja. So ein Müll. So ein Bro moment und? Nach, komm schon. Ach, was will ich mit bizarren Minions? Du weißt schon, den Film. Frage an euch beide, was ist besser, McDonalds oder Burger King? Burger King, aktuell. Ja. Früher hat McDonalds geführt, aber jetzt Burger King. Oh mein Gott, Anson! Geh hm? zur Schmiede. Die haben die Farben geändert in der das Schmiede. Das muss ich mir angucken, aber erstmal öffnen und. Ah, uh, Ahle. du hast Ahle bekommen. <lacht> Nein. <lacht> aber komm schon, Rolltreppe. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Ah, uh, Minion. Ich will keine Minions. Der ist nicht mal gelb. Und sag mir nicht, die grünen Elemente daran sind gelb, nur weil du farbenblind bist, Victor. Das ist grün. Sehr gut. So, jetzt möchte ich aber mal was Gutes. Ja, und... Ey, Digga, was soll denn das? Ich ziehe aus dem ersten Ei, ziehe ich äh, so ein Secret-Pad. Und jetzt ziehe ich nur Müll, oder was? So, Season 2-Eck, schon wieder nur alle, äh... Omega-Lacke-Boost. Und, ja, das war's. Der Season-Pass hat mich unglücklich gemacht. Ich gehe jetzt restarten. Und das wär's. Nochmal kaufe ich den nicht, das ist es mir jetzt nicht wert. Ich gehe einfach mal zurück zur normalen Welt. Victor wollte mir zeigen, dass die Schmiede sich geändert hat. Und zur Schmiede muss ich zufälligerweise gerade auch hin. Zock, zock, zock, sagt Felix. Ja, Mann. Zock, zock, zock. So, in der Schmiede. Ach, der Hintergrund hat sich geändert, die Farbe. Ja, ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Okay, Bizarre Minions kann ich jetzt einmal hier shiny machen. Yeah. Habe ich noch irgendwas cooles zum shiny machen? Du Cute. weißt schon, deine ganzen Katastrophenzen. Ja, die habe ich schon Shiny gezogen. Ja gut, <lacht> dann, dann wird der Rest halt weggeworfen. Oder Leute, schreibt mir mal... In ich in nee, komm, die sind, die sind so schlecht. Ich wollte gerade sagen, ob ich die verschenken kann. Aber Leute, die Trading freigeschaltet haben, die haben bessere Pets als das. Die, die machen ja nicht mal Sinn zum Verschenken. Was ist das für ein Müll? Also wie gut ist eigentlich einer ein Shiny? Schlecht. Ich lösche die gerade, ohne sie mir anzugucken. <lacht> Am Ende ist so ein Shiny so 5000 äh, stark. Dann wären sie wahrscheinlich nicht unter dem... Ähm, also nicht direkt über. Über Den cutesy Butterflies, also ein bisschen weiter das oben zu finden. Das denkst du? Naja. Zeig mir deinen Brrbart und ich sag dir, wer du bist. Ich zeig dir meinen Brrbart. Ah, ne, er wurde umbenannt in Brrbart. Brrbart. Br das ist mein Brrbart. Der Brrbart. Das Ding an deiner Brust, wo kriegt man das her? Wenn man an ähm, Creator Challenges teilnimmt. du hext. So. Gucken wir mal, Index, Shiny. Wo habe ich einen Shiny-Index jetzt schon wieder? Ah, hier unten. Ich habe beim season 2 eck den Shiny-Index voll, weil man dafür nur den bizarren minion und Cutes-Butterfly braucht. <lacht> ja, wird okay. durch den Secret entscheiden. So, und season 2 eck habe ich auch durch. Aber, warte, der Lord Shock ist das beste Secret. Das bedeutet, das Mystery-Eck ist das mit den guten Secrets. Äh, yes. aber es gibt beim season 2 eck beim Season 2 gibt es aber auch noch äh, ein, ja, eine mhm. Rarität über Secret. Und da weiß ich halt nicht, wie gut die Pets davon sind. Die ist halt neu dazugekommen bei dem letzten Update, was ja gestern, glaube ich, rauskam, ne? Ist mir egal, also ja, ich werde so jetzt öffnen. Doch. Und hier wird alles gelöscht. Hier wird alles gelöscht, was nicht super gut ist. Ich habe Autolid auf alles. Auch auf die schlechten Legendaries sollte ich eigentlich auch einfach. Hm? Was ist dein aktueller Huge-Hellrock-Stand? Ähm, ich glaube... 10 oder 11 habe ich. 7000. Ich glaube, ich habe 10 oder 11. 7000. Aber solange ich hier in Mining Simulator bin, kann ich gerade hier nicht öffnen. 7000. 7000. Okay, kriege ich jetzt mal was? Gönn mal. Aber Anton, hast du auch eine Roblox-Gruppe? Ja, klar habe ich eine Roblox-Gruppe. Kann man da auch Merch kaufen? Ja, klar kann man da Merch kaufen. Siehst du den Merch, den ich trage? Nice. Der ist super teuer. Oh, ich sehe den Merch, den du trägst. Auch die Unterhose. Den kann sich keiner leisten. Wieso nicht? Naja, ich glaube, der fängt bei 69.000 Robux an. Aber wann gibt es endlich eine, eine Stufe über Shiny-Anton an in äh, Mindsetter 2? Oha, hast du alle gezogen? Wenn ja, mit einem oder mehreren Accounts. Ja, ich habe alle gezogen und mit einem Account, weil ich habe doch keine mehrere Accounts, wo ich Gamepässe drauf habe. Ich bin noch nicht Victor. Ich habe mehrere Accounts, wo ich Gamepässe drauf habe. Aber ich, ich habe die Daten der Accounts nicht mehr. <lacht> Als ob du dir Gamepässe kaufst mit Accounts und dir nicht mal die Daten merkst. Nee, ich habe hab ja zwei Accounts gemacht. Drei Accounts eigentlich schon. Aber ein Account habe ich noch die Daten. Und auch zwei Accounts äh, hier. Äh, die sind einfach weg. Die habe ich die Daten nicht mehr. Ich habe nicht mal die Namen der Accounts noch. Okay, sehr gut. Beide habe ich halt mit, äh, für Videos benutzt. Wie viel Luck hast du? Naja, ich habe cool. nicht viel Luck. Ich habe einfach nur viele Gamepässe gekauft in Pet Simulator X. Alle. Und im Schnitt kriegt man da so ungefähr, ja, einen Huge Rock jeder ein bis zwei Stunden. Ich habe zum Beispiel auch so circa sieben Stunden, sechs Stunden, vielleicht auch nur fünf Stunden äh, gehatcht. Und habe ja auch zum Beispiel. Wie viele bekommen, warte. Ich glaube, zwei waren das in Gold. Ich kann ja kurz nachschauen, ne ganz mhm. schnell. Ich habe sogar ziemlich viele, ähm, hier Rainbow-Utel-Rocks gezogen. Also wenn das so weitergeht, dann ich verlose ich auf Hände. jeden Fall noch mehrere Utel-Rocks. Und falls ihr noch nicht wisst, worum es gerade geht, auf dem Discord-Server läuft eine Verlosung. Dort kann eigentlich genau. jeder teilnehmen. Die Verlosung läuft Die Verlosung läuft bis zum 27.07. Und aktuell ist eingetragen, dass es vier Gewinner geben wird. Ich kann jetzt aber schon sagen, es oh. wird mindestens fünf Gewinner geben. Und wenn ich weiter hatche, wird es auch noch mehr Gewinner geben, die mindestens einen Utel-Rock bekommen. Dann findest du die ganze Zeit die goldenen oder die normalen Eggs? Am Anfang habe ich die normalen geöffnet. Die goldenen. Und am Ende habe ich dann die goldenen geöffnet, weil da kommen dann immer mindestens goldene Utah Rocks raus. Ich habe nicht das Gefühl, dass man weniger bekommt insgesamt. Deswegen ist halt, was ich haben möchte, ist einen Gold, einen Rainbow und einen Normal. Habe ich alles. Die fahre ich ja gerade momentan zusammen. Wie fehlt noch der Rainbow? Hab ich ja. ich habe einfach als ich erstes einen Ich habe nicht so viel wie du. Was hast du für einen PC? Einen großen. Ich hatte früher so einen kleinen. kleinen, aber dann habe ich mir einen großen gekauft. Und seitdem funktioniert alles viel besser. Ja, Ja, und ich ziehe die ganze Zeit nicht. Weil nichts. ich eine wunderschöne Prinzessin bin. Das, das Einzige, was ich bisher Prinzessin, gezogen Anton. habe, ist dieses eine Epic-Pad hier draus. Und das wurde auto-deleted, weil Epic. Anton, ich hasse dich. Okay. <lacht> wir sehen uns später, Anton. Ich werde jetzt. meine ja, Haare wir sehen uns machen, später. Dann werde ich, ich. Guck gerade, ob eins der Legendaries, die ich gezogen habe, geblieben sind. Aber nee, sind nicht. Okay. Ich möchte kurz anmerken: Ich habe den Zielkind von dem Legendary bekommen. Ja, ich meine, ich habe ja auch das Secret vor dem Legendary bekommen bei dem Game Pass-Eck. Ja, bei dem habe ich auch das Secret vor dem Legendary bekommen. Ich glaube, aus meinem vierten Eck oder so. Ich habe sieben Stunden gehatcht und nichts bekommen. Hattest du auch alle drei Luck Boosts drin? Die machen keinen Unterschied. Doch. Ach so, meinst du da zwei? Okay, vergiss es, vergiss es. Ich dachte, du meinst, meinst gerade Pets oder DX, Super Lucky, Ultra Lucky und den. Ja, Event. da machen die keinen Unterschied. Da macht es nur einen Unterschied, ob man die Gamepässe gekauft hat. Ja, ey, für das Geld ist und nicht, dass man einfach spielt. Ja, eben gut, Alter, Ich hasse dich aber. Mhm. Ciao. So, Leute, was meint ihr? Wie lange muss ich hier jetzt noch hatchen, bis ich was Gutes ziehe? Was ich auch behalten kann. Wieso kommt Paul nicht mehr live? Gute Frage. Paul hat die letzte Woche eine Selbstfindungsphase durchgemacht. Jetzt will er wieder anfangen, aktiver Videos zu machen. Das heißt, ihr werdet wieder ein bisschen was von Paul hören. Ich hoffe, er zieht wieder durch. Aber er hat auch andere Sachen noch zu tun. Vielleicht wird er euch davon erzählen, wenn es soweit ist. Aber ich sehe gerade, ich habe wieder irgendeinen Index voll. So, gehen wir mal auf Index, Haustiere und da äh, habe ich jetzt geflecktes Ei durch. Yeah. Das ist auch schön an diesen mystery Eggs, dass man halt jedes Pet hatchen kann. Sorgt auch dafür, dass man jeden Index gleichzeitig macht. Auch wenn man keinen Bock hat, sich die alten Eier zu leisten. So. Victor hat, glaube ich, so nach anderthalb Stunden das Secret gezogen. Dann hat Victor mich angelogen. Ich dachte, eine Stunde hat er gebraucht. Aber ich möchte jetzt langsam mal hier was ziehen. Ey, irgendein Shiny, das ich nicht brauche. Königspinguin, wurde gelöscht. <lacht> nice. Harte Zeiten, wenn überall Auto-Delete an ist. Ich, will gern, ich möchte einmal wissen, was der Königspinguin ist. Weil der sah eigentlich schon ganz, äh, gar nicht mal so schlecht aus. Also erstmal gucken wir hier wieder alles durch. Aha. Hier, Königspinguin. Okay, war aus dem Eck das beste Pad. Dann ist es nicht gut, wenn es aus dem arktischen Eck ist. Chest Mimic, ja genau, der Chest Mimic. Ey, ein Ice ein Shiny, der sah gar nicht eist aus. Aber zwei Schleimhunde. Wow. Ich will keine zwei Schleimhunde. Ich will jetzt ein Secret. Aber ich ziehe kein Secret. Können wir eigentlich mal zum Edelstein-Genie gehen, weil. doch, bestimmt mal wieder irgendeine Quest. Ah, ich muss noch ein paar Legendaries hatchen dafür. Na gut. Oder meinen und so. die ganzen Quests, die mache ich aktuell gar nicht, weil ich im Pet-Simulator halt die Mythicals hatche, damit ich möglichst viele verlosen kann, wenn die Verlosung dann vorbei ist. Ich habe die Frage jetzt schon öfter wieder bekommen. Ich habe aktuell, glaube ich, 10 oder 11 Hellrocks. Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber wir können nachher mal in Pet-Simulator X reingehen, damit ich euch das zeigen kann. Aber hier kommt nichts mehr. Komm, bitte ein Secret, please. Bitte nur einer. Oh. Ja? Ein Drache, wow. Das schlechteste Legendary, das es gibt. Ein Dunkeldrache. Wow, das weit halt schlecht. Nee, ich weiß nicht, wie schlecht ein Dunkeldrache ist. Oh, und? Schon wieder ein Drache! Was will ich mit dem blöden Drachen? Ich weiß, die Chancen, einen Drachen zu ziehen, sind hoch, aber. Naja, ah. ja, immerhin kriege ich diese Quest von wegen, die Legendaries voller. Oh, Chroma, Slime in Shiny und Müll. Und ich ziehe nochmal Müll. Ah, ja, Flammenwisp ist gar nicht so schlecht. Um, aber an sich brauche ich die alle nicht Hey, zwei Chroma Slimes Okay, beim nächsten Legendary, das ich ziehe, breche ich ab Weil ich möchte jetzt nicht den ganzen Livestream hier auf diese Eier glotzen Das können wir vielleicht machen, wenn wir später Stumbleguys spielen Dass ich das da weiterlaufen lasse Vielleicht auch Petsum Simulator. müssen wir mal gucken, was ihr eher möchtet Der Dunkeldrache war doch von dem Robux Egg Es kann sein, dass es der von dem Eck da vorne war Weil, ähm, ich glaube ich habe mir den damals gekauft Obwohl der gar nicht mal so gut ist, ne? Ja, hier, der Dunkeldrache Aber der ist halt wirklich schlecht der ist auch auto-deleted worden, aber naja. Aber seht ihr, man kann auch Free-to-Play-Robux-Pads bekommen mit dem Mystery Egg. Und das ist ganz cool an dem Mystery Egg. Aber jetzt kommt bitte ein Secret. Nur eins. Nee, zwei Secrets. Und beide in Shiny. Gib mir zwei Shiny-Secrets, bitte. Jetzt ziehe ich ja nicht mal mehr ein Legendary. Jetzt ziehe ich hier gewöhnliche Pads und ab und zu mal episch. Hier, ein episch, ein gewöhnlich. Hallo, noch ein gewöhnlich und ein episch. Und zwei gewöhnliche. Kätzchen, Wow einfach gar nichts mehr. Was ist Stumbleguys? Stumbleguys ist wie Fallguys, halt nur, dass es eine Mobile-App ist. Das heißt, ihr könnt, das könnt ihr auf dem Handy spielen. Ist ein bisschen runtergespeckt, ein bisschen einfacher alles. Und man könnte sagen, es ist das schlechtere Fallguys, aber es ist irgendwo auch besser, weil es hat manche Bugs nicht, die Fallguys hat. Und es funktioniert halt für Handyspieler und das ist eigentlich auch ganz cool. Ich ziehe gar keine Legendaries mehr. Was ist los? Oh, jetzt! Und? ein Drache! Wow! Na gut, das war's dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!